Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, hier mitten aus der Natur. Und zwar ganz wichtig, ich bin vor kurzem aus dem Urlaub gekommen, habe noch nicht groß mit der Sprossenzucht angefangen. So wie es die meisten wahrscheinlich machen. Ja? Die fragen sich auch so, was kann man am besten mitnehmen zur Arbeit. Ja? Ganz wichtig, wenn ihr die falschen Lebensmittel konsumiert, werdet ihr müde sein ja, auf der Arbeit. Und das wollen wir nicht. Ja? Deshalb habe ich mir genauestens überlegt, schon damals, was ich am besten mitnehmen kann, wenn ich zur Arbeit gehe. Ich arbeite ganz normal. Deshalb das Video, wir haben ganz früh, ich sitze im Wald und mache ein Video hier vor der Arbeit. Herzlichen Glückwunsch, Patrick. Also, wir starten. Ich starte meistens den Tag mit Säften. Ganz wichtig, ja. Für mich momentan die gesündeste Frucht, ja, das Video, könnt ihr euch gerne anschauen, ist der Granatapfel, ja. Und zwar, wenn ihr weiteres wissen wollt, schaut das Video sehr, sehr gerne an, ja. Und zwar, ich habe... Granatapfelsaft immer dabei. Ja? Das sind ungefähr drei Granatapfel, etwas aufgefüllt mit Wasser. Ja? Seht ihr hier, wie ich das einfach herstelle. Und ganz schön finde ich auch, ich habe das in so einer Flasche hier, ähm, aus einer Glasflasche, ganz ganz wichtig und äh, so ein Bambusdeckel hat die auch. Das finde ich ganz ganz toll und ich trinke das mit einem Glasstrohhalm. Das ist meine erste Mahlzeit, ja? die ich konsumiere und die ich auch wirklich jedem ganz einfach empfehlen kann, weil das sehr sehr schnell gemacht ist. Ja? Als zweites habe ich das hier, das ist keine schwarze Flüssigkeit, das ist einer, also unglaubliche Farbstoff ist das hier, das ist violette Möhren, darüber habe ich ebenfalls ein Video gemacht, diese haben mehr Beta-Carotin als die Orangenen, ja, und zwar, schmeckt so traumhaft lecker, das ist unglaublich, schmeckt also Orangene Möhren, also wenn man Orangene Möhren und diese Möhren hier konsumiert, natürlich alles Bio, dann merkt man ganz ganz klar, dass in diesen Orangenen Möhren nicht viel drin ist. Ja? Also dieser Farbstoff ist so stark, also stärker als der von Rote Beete, meiner Meinung nach, weil wenn man das Glas wieder auffüllt, mit ganz, wenn ein paar Tropfen über sind, wieder mit Wasser auffüllt, dann ist es so, das Glas sofort wieder ganz violett, ja? weil der Farbstoff wirklich so unglaublich stark ist. Ja? Und je stärker der Farbstoff, desto so stärker das sekundäre Pflanzenstoff, kennen wir von Kurkuma und so weiter alles. Ja? Das heißt, ich konsumiere hier einen zweiten Saft danach, ja, aus Karotten, ja, und zwar violetten Bio-Karotten, ganz, ganz wichtig, ja, die ursprünglichen. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges, ja, was ganz, ganz Wichtiges. Also, ich esse dazu eine Avocado, ja, oder optional natürlich vielleicht noch ein bisschen besser frische Kokosnuss, ja, eine junge, eine junge frische Kokosnuss, ja. Warum kein Fett? Fett liegt ein bisschen schwer im Magen. Äh, Avocado und... Kokosnuss ist ein bisschen leichter zu verdauen. So, erstens, weil, ich habe ebenfalls ein Video gemacht, 15 Mal mehr Nährstoffe nimmst du auf, wenn du gerade zu fettlöslichen Dingen etwas Fett auch isst. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Jetzt kommt noch was weiteres dazu. Ich salze diese Avocado. Und warum? Gerade Säfte würde ich euch empfehlen, niemals kalt zu trinken, sonst muss der Körper sie erst noch aufwärmen um damit mit den Darm passieren können. Ja? Erst wenn es auf Körpertemperatur ist, lässt er das wirklich verdaut. Ja? Das heißt, wenn das nicht auf Körpertemperatur ist, du so so, es zu schnell trinkst, dann wirst du davon nichts aufnehmen. Okay? Das heißt, es muss relativ warm sein, der Saft. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, es muss etwas Fett addiert sein. Ja? Um so viel fettlösliche äh, Vitamine auf einmal, die in den Blutkreislauf äh, wollen, muss geholfen werden. Da ja? habe ich ein Video gemacht, wie gesagt, 15 Mal mehr, wenn du etwas Fett addierst. Und jetzt kommt es, warum noch Salz? Ja, es gibt sozusagen bestimmte Transporter, ja. Das ist äh, SGLT heißen die, ja. SGLT1 und SGLT2. Ja? Wo, wo steht das? S steht für Sodium, Salz, Natrium, ja. Und äh, GL steht für Glucose, ja, und T für Transporter. Okay. So. GL1 und so weiter finden wir im Darmtrakt und GL2 mehr in der Nierengegend. Ja? Da geht es um die Rückresorption von Glukose, ganz wichtig, weil wenn wir Säfte trinken, die etwas mehr Zucker haben, ja, dann ist es ganz ganz klar, dass auch etwas Zucker vielleicht durchgeht, weil es ja nicht an Ballaststoffe mehr gebunden ist. Und dafür sind diese Transporter eben enorm wichtig, ja, weil was passiert mit diesen Transportern? Da ist eine Käfer auf meiner Kamera. Es ist so, dass durch einen Konzentrationsgradienten, ja, in diesen Transportern, also die ATPase sozusagen veranlasst dass die natrium kaliumpumpe aktiviert wird. Und auf jeden Fall ist es so, dass im inneren Bereich sehr wenig Natrium ist. Ja? Das heißt, dass ein Konzentrationsgefälle geschaffen wird, sodass, wenn Natrium von außen ist, es sehr leicht einströmen kann, weil innerlich die Konzentration immer weniger wurde ja, durch die Natrium-Kalium-Pumpe. Ja? So, und dann wird ein Konzentrationsgefälle passiert und dann strömt Natrium ein. So. Und diese Kanäle helfen eben Glukose auch wieder rücksorbiert zu werden, ja, deshalb, das habe ich mir ganz genauestens überlegt, ich esse nicht einfach nur so irgendwelche Salz in mich hinein, sondern ich helfe meinem Körper alles aufzunehmen, ja, das ist ganz, ganz wichtig, ja. So, nachdem ich das hier konsumiert habe, ja, danach äh, konsumiere ich Beerenfrüchte, ja, und zwar habe ich hier eine, äh, einmal Beerenfrüchte, Heidelbeeren, ja, eine Nacht vorher aufgetaut, aufgetaut, einfach draußen liegen lassen, ja, eine ganze Schüssel ist das, die nehme ich mit. So, was ich euch noch sagen kann als Tipp, also, es gibt momentan bei all die Beerenmischungen in Bio-Qualität, Heidelbeerenmischung, und Himbeeren Bioqualität, ja? So, das ist wahrscheinlich eine Aktionswoche, ja? Wenn das vorbei ist, kann ich euch empfehlen, diese Waldheidelbeeren, ja, von Rewe zu nehmen, ja? Ganz, ganz, ganz wichtig. Bioqualität Wildsammlung, Wildheidelbeeren, also Waldheidelbeeren, ja? Also Wild und Wald, ganz wichtig. Ähm, sind nicht verwandt mit der normalen Kulturheidelbeere, die man auch in Bioqualität zum Beispiel bei Edeka bekommt. Das von Rewe, ja? Wenn diese Wildheidelbeeren ausgekauft sind im Bio, gibt es die weiteren auch noch Wildheidelbeeren bei Rewe, aber nicht in Bioqualität, okay? Warum ich Beeren so empfehle, habe ich auch zig Videos dazu gemacht, ja? Warum ich Beeren sehr, sehr wärmstens ans Herz legen kann, ja? Man kann auch frische Beeren nehmen, ja? Hier. Heidelbeeren oder ähm, Himbeeren, ja? Auch in Bioqualität gibt es die, ja? Ebenfalls bei Edeka, ja? So, wer möchte, kann etwas Sojajoghurt, ich würde diesen hier empfehlen, ja, weil da ist wirklich nichts drin, ja? also wirklich nur Kulturen und Soja sozusagen, so gesehen, ja? und 0 Gramm Zucker, gar nichts, wirklich null. Ist das Rohkost, habe ich ebenfalls ein Video dazu gemacht, ja, es ist Rohkost, dieses Lebensmittel lebt, es lebt richtig, es sendet Biophoton aus, ja, weil es unfassbar Millionen von Bakterien beinhaltet, ja. So, nach dieser Obstmahlzeit könnte man dann eine Gemüsemahlzeit konsumieren, ja? Viele Leute sind noch nicht so mit Kohl vertraut, ja? Deshalb würde ich empfehlen, am Anfang vielleicht auf Kohlrabi zurückzugreifen, weil er hat etwas mehr Zucker von, als die anderen Kohlsorten und ist damit ein sehr guter Einstieg dafür, ja? Kann man ebenfalls sehr einfach mitnehmen, nehme ich auch mit, ja? Also wie gesagt, zwei Säfte, danach eine Obstmahlzeit, danach eine Gemüsemahlzeit, ja? Und zu guter Letzt, ja? konsumiere ich natürlich Sprossen. Hier habe ich Buchweizensprossen, ja, ganz einfach. Und wer zu faul ist, kann sich auch diverse Sprossen in Bioqualität auch bei Edeka kaufen. Hier habe ich Erbsensprossen, ja. Da gibt es keine Excuses. Dann möchte ich euch noch einen heißen Tipp geben und zwar nämlich ich, trinke auf der Arbeit eigentlich relativ wenig, weil ich nehme mir, ich habe diese beiden Säfte, alles ist sehr wasserhaltig, was ich hier habe und ich habe noch einen Tee, ja, seht ihr hier hergestellt. Das ist zum Beispiel Johanneskraut, damit mein Stresslevel noch ein bisschen runterkommt, weil mein Job ist nicht so ohne Stress, sag ich mal, ja. Und zwar diese Flasche ist wunderbar, hält den Tee warm in dem Sinne, ja. Und man kann ihn darin auch brühen. Ja? Aufgießen, zudrehen, sofort mitnehmen und fertig. Und zu Hause und auf der Arbeit dann dementsprechend genießen diesen Tee. Ja? Voller sekundäre Pflanzenstoffe, ganz, ganz wichtig. Warum soll man Wasser trinken? Wenn man auch sehr hochwertigen Tee trinken kann. Ja? Verlinke ich euch aber auch alles unten. Jetzt ist noch die Frage: Kann diese Säfte hier, zum Beispiel dieser Karottensaft mit Banane und dieser rote Beetesaft hier von Aldi, kann es quasi diese Säfte hier diese frisch gepressten Säfte ersetzen? Die Antwort ist ganz klar nein, kann es auf gar keinen Fall, weil wir wollen mit dieser Rohkost Bewegung, Schwingung in den hineinbekommen bekommen durch Biophotonen. Ob das Hokuspokus ist oder nicht, ist mir egal. Ich bin Chemiker, ich hatte das definitiv im Studium, ja? und ich habe mich dazu weiter eingelesen, ja? ich habe dazu auch ein Video gemacht, Biophotonen und so weiter, ja, welche Lebensmittel am meisten aussenden, ja? So damit ist das hier wie Kochkost. Und das wird euch eher müde machen, ja? Anstatt euch das Bewegung gibt, ja? Und wir wollen ja viel Rohkost konsumieren, damit wir nicht müde werden auf der Arbeit. Wenn ihr dann nach Hause kommt, dann könnt ihr ganz einfach, natürlich, die meisten Leute machen es auch so, raw till vor und essen dann abend zum Beispiel was gekochtes. Das kann man dann auch tun, weil man ja sowieso nichts mehr großartiges vorhat, weil die Arbeit und so weiter das Ganze ja schon äh, passiert ist, ja? Wenn man aber das davor reinzieht, ja, dann ist man müde auf der Arbeit und dann äh, ist der Tag sozusagen schon fast gelaufen für den Körper, ja. Deswegen diese Lebensmittel werden euch definitiv nicht müde machen und diese habe ich gewählt für mich ähm, jetzt mal nicht, wenn ich super krass vorbereitet bin mit noch anderen Sprossen und so weiter, ja, sondern einfach das kann jeder hier machen, ja. Diese Buchweizensprossen weiche ich 25 Minuten ein in Wasser und danach spüle ich das Wasser aus und danach schüttel ich sie ein bis zweimal am Tag und spüle sie nicht mehr. Das reicht aus. Nach zwei bis drei Tagen sind sie fertig, okay? Ganz einfach, ja, diese Gläser kann ich auch gerne unten noch alles verlinken. Ja? Das war's. Ja? Das nehme ich mit auf die Arbeit. Ich finde, das ist unfassbar hochwertige Nahrung hier. Ja? Ich zeige euch jetzt am Ende noch mal, was ich tatsächlich davon jetzt mitnehme. Ja? Weil ich habe ein paar mehr Sachen natürlich dabei. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch wieder inspirieren. Schreibt sehr, sehr gerne mal in die Comments, was ihr so immer mitnehmt, damit wir vielleicht andere Zuschauer auch partizipieren können an euren Ideen, an euren Erfahrungen. Das ist immer ganz, ganz wichtig, weil wir eine Gemeinschaft sind. Das finde ich ganz, ganz toll. Ja, und ähm, was ich abends noch so esse oder sowas, das seht ihr zum Beispiel dann später einmal in einem Full Day of Eating oder was ich sonst so mitnehme zur Arbeit. Ähm, das habe ich euch natürlich auch noch versprochen. Das wird auf jeden Fall auch noch kommen. Ähm, zum Schluss möchte ich noch ganz sagen, ich habe sehr, sehr gut eine Homepage hier unten, der für mich die Logos gemacht hat von meinem normalen Logo, rohvegan Am Limit und von meinen Supplements, meine eigenen Supplements Normal, hatte das Logo sozusagen für uns, hergestellt bzw. produziert. Die Seite, ähm, das, das Label und so weiter. Und dieser Typ macht einen unfassbar guten Job und dafür möchte ich einfach wirklich ihm danken. Und wer da Interesse an solchen äh, ja, Aufträgen und so weiter hat, dem kann ich euch wirklich herbst, wärmstens ans Herz legen, weil ich finde, Leute, die einen guten Job machen, die müssen auch gefördert werden und äh, danke, Ray, auf jeden Fall dafür. Hammer Typ, äh, danke für die gute Arbeit, die du mir schon äh, ja, erbracht hast und mir geholfen hast. ja alles unten verlinkt. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich würde mich selber über einen Daumen nach oben freuen. Teilt das Video sehr, sehr gerne. Wer vielleicht ein bisschen Hilfe braucht, was man alles so mitnehmen kann zur Arbeit, das seht ihr hier. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Video. Ciao.